Hey, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam DX. Äh, letztes Mal haben wir ganz viel über die Legende erfahren, waren bei Xatu. das war eigentlich auch schon, ja, ziemlich viel. Und jetzt gibt es eine Versammlung auf dem Platz. Irgendwie hat sich die Atmosphäre in der Stadt verändert. Vielleicht ist, das, ist etwas passiert. Ah, wir sollten das mal überprüfen. Sieh mal, sie haben sich alle da versammelt. Lass uns mal hingehen. Hallo? Ist etwas passiert? Ich sage euch, ich war völlig baff. Es ist wirklich alles wahr. Was ist wahr? Die Legende von Volnona. Ich hatte die Gerüchte nie geglaubt, deswegen war ich ganz schön schockiert, als ich die Wahrheit fuhr. Ah, die Gekabor. Oh, hallo Raupi. Du bist ja auch hier. Ja. Psst. Ruhe. Ich will lernen, was der Typ dazu erzählen hat. Seid ruhig.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 Also es war ein Mensch, der in einem Pokémon verwandelt wurde. Und da ist noch mehr. Xatu hat dem Menschen erzählt, dass seine Verwandlung in einem De Pokémon das Gleichgewicht der Welt gestört hatte. Jein. Augenblick mal. Das ist doch wie in der vulkan Vul Vul legende Aber das ist noch immer nicht alles. Das haut dich um. Ihr wisst ja von vielen Naturkatastrophen in letzter Zeit, oder? Xatu hat behauptet, dass Katastrophen, diese Katastrophen kommen daher, weil das Gleichgewicht der Welt gestört ist. Und wenn nicht bald das Gleichgewicht wiederhergestellt wird... Dann wird mit der Welt das Undenkbare geschehen. Das hat du gesagt. Was? Die Welt? Das Undenkbare wird geschehen? Was sollen wir nur tun? Dieser Gänger. Versetzt, er versetzt alle Absichten in Angst und Schrecken. Na, na, Leute. Kein Grund zur Panik. Ich denke, es gibt einen Weg, etwas dagegen zu tun. Was können wir tun? Nun, die Lösung für das Problem ist eigentlich ganz einfach. Wenn ein Mensch zu einem Pokémon wird, das Gleichgewicht stört. Na, dann müsste doch alles wieder normal sein, wenn der Mensch weg ist. Stimmt's oder habe ich recht? Wieso glauben die mal nicht alle? Er hat keine Zeugen, nix, also... Ah, da. Das ergibt Sinn. Wenn man so darüber nachdenkt, vielleicht hast du wirklich recht. Und schließlich ist der Mensch der, der fiese Feigling, der gerade beim Stich ließ. Ich glaube, der Mensch kann uns nicht vorwerfen, wenn wir ihn loswerden wollen. Ist es nicht so, Adi? Was? Das, das kann nicht sein. Das ist auch so. Dieses Behaupten ist nicht so, Adi ist doch nicht so... Ey, Adi ist der Mensch, passt auf. Ja, ja, irgendwie. Nein. Du, du bist dieser Mensch. Ist das wahr? Antworte. Wartet, wartet. es gibt eine Erklärung für alles. Wir fragen nicht dich, wir fragen Adi. Hey Adi, also, was ist jetzt los? Bist du wirklich der Mensch aus der Legende? Adi. Adi. Adi. Boah, das hast du wohl nichts zu deiner Verteidigung zu sagen, was Adi? Tja, dann schweigen sie doch alles, meine lieben Pokémon-Freunde. Lass uns Adi loswerden und wieder Frieden finden. Wie bitte? Was ist nur noch nicht gefahren? Was habt ihr vor? Adi, lauf! Alles. So dumm. Geschieht ihnen recht. Was für ein Schreck. Dass die Stimmung plötzlich so umschlagen würde, hätte ich nicht erwartet. Es wäre nicht gut ausgegangen, wenn wir noch länger geblieben wären. Aber weißt du, Adi? Warum hast du überhaupt nichts gesagt? Warum hast du nicht erklärt, dass sie den Falschen haben? Du hättest ihnen sagen sollen, dass du nicht der Mensch, aus der wohl nur eine Legende bist. Hör mal, Nun sag schon was. Ich gebe auf. Hä? Du gibst auf? Wie kannst du nur sowas sagen? Hä? Du meinst, du hast es nicht verdient, zum Retterteam zu sein? Was ist denn auf einmal los mit dir? Du bist nicht du, Adi. Sag mir, was los ist. Du hattest einen Traum? Und war kam darin vor und deshalb glaubst du, dass du der Mensch, aus der Legende sein könntest. Ich verstehe. Hör mal, Adi. Das, du kannst dich nicht daran erinnern, was du als Mensch warst, oder? Wie du als Mensch warst, oder? Du weißt also nicht, was wirklich passiert ist. Ich, ich glaube fest an dich, Adi. Und das weißt du auch, oder? Daher. Oh. Yo, yo! Alles fresh. Nach dem Vorfall auf dem Pokémon-Platz haben wir eine Versammlung abgehalten. Wir besprachen, was zu tun sein, um die Welt zu retten. Es wurde ein Beschluss befasst. Das ist die einzige Stadt, die das entscheidet, mal so spontan, ne?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 Hast du das gesehen? Das Team von Simsul hat auch Vertrauen in dich. Habe ich es dir nicht gesagt? Ich mache mir keine Sorgen mehr. Was auch passieren wird, ich glaube an dich, Adi. Und auch wenn uns andere Rettungsteams angreifen, ich werde keine Angst haben. Und was sollen wir denn machen, wenn du nicht an dich selbst glaubst, Adi? Adi. Raupi. Adi, ich habe dir das versprochen, weißt du noch? Dass wir hier eine Basis errichten würden. Dass ich eurem retter -Team beitreten werde, wenn ich mal groß bin. Adi, gib nicht auf. Du bist für mich wie ein Vorbild. Ich glaube auch an dich. Und was sagst du jetzt? Okay, ich gebe nicht auf. Genau, das ist die richtige Einstellung. Das gefällt mir schon viel besser. So kennen wir dich, Adi. Also gut, wir sollen jetzt erstmal verschwinden, aber wir kommen ganz bestimmt wieder. Und wir werden die Wahrheit ans Licht bringen. Zum Glück habe ich meinen Retter-Team-Rang noch hochgepusht, damit ich mehr Items tragen kann. Mein Inventarplatz ist wichtig. Ich hätte noch, noch mehr leveln sollen fast. Morgen, Adi. Ich wusste, dass du schon früh wach sein würdest. Bist du bereit? Können wir los? Ich habe glaube keine Items dabei. Oh, in Ordnung, ich warte hier. Sag mir bereit. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, ich weiß. Äh, es pennen alle. Pass auf, dass niemand niemanden aufwächst. Ja, kaufen muss ich eigentlich nichts mehr. Außer also es ist eine richtig coole Attacke dabei. Ja, ich verstehe Ah, Wasser wäre cool gewesen. Schade. Ich brauche Äpfel. So. Zwei davon. Ich kann später auf mein Inventar zugreifen, das weiß ich, aber sicherheitshalber den noch. Zwei davon. Wenn Gekka Buff erreckt, wobei sollte es eigentlich klären. Ich habe belebe -Sum. Komm, scheiß auf Team beleber Orbs. So, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Äh, Geld kann ich nicht lagern. So. Aber immerhin kann ich das lassen, was ich habe. So, wir legen los. Ich bin bereit. Gut, dann kann es ja losgehen. Von jetzt an sind wir auf der Flucht. Ich fürchte, das wird eine sehr gefährliche Reise. Ich will unsere anderen Mitstreiter nicht in die Sache verwickeln. Sagen wir ihnen besser nichts davon. Wir gehen alleine. Wir müssen vor den anderen Rechterteams flüchten. Sie dürfen uns nicht erwischen. Ja, wir müssen fliehen. Wie Simsela sagte. Flashback. Ich bin alt und ich sage, was ich will. Tada. Ja, wer du was bin ich? Solange ich die Antwort nicht gefunden habe, muss ich durchhalten und fliehen. Selbst wenn das bedeutet, bis ins Ende dieser Welt laufen zu müssen. In Ordnung, brech mir auf. Raupi. Und auch Safkon. Und sogar die Papunga. Warum bin ich froh? Wir haben es rechtzeitig geschafft. Wir wollen uns noch von dir verabschieden, Adi. Ich auch. Quer durch die Platte durch. Links und rechts Erde und er geht durch die Steinplatte durch. Ah. Guten Morgen, ich bin's Dekta. Ich wollte mich auch von euch verabschieden. Ihr alle. Das Pelipper. Ist schon cool. Das ist ein Brief. Kannst du ihn vorlesen? Es ist schon cool gemacht. Viel Glück, jetzt heißt es für eine Weile Abschied nehmen. Aber nur bis zu dem Tag, an dem ich dir wieder die Post bringe. Bis dann werde ich auf dich warten. Der fliegende Post Pelipper. Pelipper. Sogar Pelipper. Danke euch allen. Die anderen Pokémon werden bald aufwachen. Ihr müsst gehen, beeilt euch. Jawohl. Ah, die gehen wir. Passt auf euch auf. Wir warten auf euch beide. Oh. Vielen Dank. Wir kommen wieder, versprochen. Bis dahin, alles Gute. Und so begann für Adi die Flucht ins Ungewisse, voller Gefahren und Entbehrungen, über zerklüftetes Gebirge. Hier geht es aber in die Tiefe. Das sieht schon geil aus im Vergleich zum, äh, zum Game Boy Teil, muss ich zugeben. Brennende Felder, brennende Felder. Die Natur ist auch hier außer Kontrolle geraten, die Waldbrände wüten noch immer. Nach allen Gefahren zum Trotz hielt sich das Team von Adiwaka. Unverzagt und tapfer marschierten sie weiter. Bis... Die Lapishöhle. Wir sind wirklich weit gelaufen. Mir kam ein Gedanke, als wir unterwegs waren. Alle möglichen Orte sind von der Naturkatastrophe betroffen. Ich bin mir sicher, dass viele Pokémon deswegen in Schwierigkeiten stecken. Ich wünschte, wir könnten wieder das so Retterteam arbeiten, und ihnen helfen. Entschuldige, ich reiße mich zusammen. Jetzt müssen wir erstmal fliehen. Ja. Ich höre Stimmen. Ich glaube, sie sind da lang. Sie können sich nicht entkommen, nicht uns allen. Wir müssen Arti schnell finden. Nein, sie haben sich schon einen Stein geholt. Ge gehen wir besser schnell weiter. Ja, diese Kangama-Statue, falls ich jetzt hier verrecke, komme ich da nochmal raus. Wird nicht passieren. Ähm, dann kann ich da Items lagern. Hier werden sich jetzt keine Pokémon anschließen. Das ist einfach storytechnisch. Ähm, das, was Boy ja gesagt hat. Sie wollen nicht jemand anderen mit reinziehen. Was ja auch Sinn macht. Und deswegen werden sich auch hier keine Pokémon anschließen wollen. Das kommt dann erst, wenn wir es nochmal neu spielen würden, später. Was jetzt bei der Lapishöhle nicht wirklich nötig ist, aber sonst passt's. Weil die Lapishöhle ist einfach ein Dungeon, um anzufangen mal. Mach es mal alleine, ich hol mal das Item. Nice. <lacht> okay, ich glaube, jetzt haben wir alle Items und ich weiß nicht mal, wie hoch die lapis ist, ehrlich gesagt. Ich hoffe, das Gift macht uns nicht so viel weh das ist dann immer noch ein bisschen die Gefahr, dass das Gift uns tötet. Ach, hier sind dann mal drei Nidorina drin. Und ein Feuersturm noch. Wirbler. So. Ich glaube in diesem in diesem Dungeon gibt es noch keine äh, Monsterhüllen, Monsterräume. Ja und eben wie ich gesagt habe, ab jetzt kann ich unseren Rang halt nicht mal leveln. Das heißt, ich muss mit unseren Items leben, so wie es haben. Deswegen wollte ich noch ein bisschen meinen Retterrang erhöhen, bevor ich reingehe. Weil 48 Items sind schon angenehm. Der Rest interessiert mich eigentlich relativ wenig, aber die 48 Items, der Itemslot war wichtig für mich. Es geht auch weniger, aber ist schon ein bisschen Luxus. Am Ende gibt's Geld dafür. Mal einfach weg. Oh ja, mach's mal einfach. Okay. So. Ja, möchte ich. Ich muss dann einfach irgendwann aufpassen, weil Leaks, das sieht jetzt schon nach Monsterraum aus, aber hier ist es noch recht harmlos. Zum Glück. Okay, die Falle hat er nicht ausgelöst, zum Glück. Jetzt muss ich nur noch die Treppe finden lassen. Da ist sie ja. Ihr wisst vielleicht, was ich meine mit der Minimap, dass es mega einfach ist, so. Habe ich Fluchttaktik drauf? Nee. Eigentlich nicht. Perfekt. Ich mach mal einen Wirbler. Ja, ich denke mit Level 26 sind wir hier schon recht gut bedient, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, es ist balanced, So, wir sind nicht überlevelt Levelt extrem. Oder vielleicht hier jetzt noch ein bisschen danach, dann nicht mehr. Keine Sorge. Und auch wenn, dann ist es halt alles legit. Ich habe einen drei Tage extra gemacht, halt drei Tage Mission und mehr nicht. Also und das ist ja der Sinn von Mystery Dungeon, dass man Teams, äh, dass man Pokémon hilft, ne? Also. Wenn man hier nicht so ein Level haben sollte, dann hätten sie einem nicht so viel geben dürfen. Und ich mag das eigentlich, dass man sagen kann, ich würde es lieber mal erforschen, statt nur Story zu spielen. Oh. Das ist voll gut. Das ist wirklich voll gut. Mach ich aber nicht. Verzichte ich jetzt mal drauf. So weh es tut, aber ich kann nicht nur auf Freundschaft gehen. Wir kriegen genug. Also, ich meine, die Pokémon schließen sich uns genug an. Von kam jetzt die Attacke gerade in einem Feld, wo ich halt absolut nichts damit anfangen kann. Okay, äh, ich nehme mal einen Apfel, sicherheitshalber. Wobei ich einfach auf Gekkerbauer wechseln könnte. Nee, nee ich nehme jetzt noch einen Abwehr. Wenn ich wieder low gehe, nehme ich, nehm ich Gekkerbauer mit. Achso, im rechten Stick könnte ich mich umsehen. Probieren wir das doch mal. Mal. Fuck, ich habe jetzt schon kaum ja, AP. Man heißt extrem schnell durch die Attacken los. Und wenn es hier rechter stick, kann ich mich so umsehen, was ich alles hier sehen kann. Ich kann aber nicht aus dem Dungeon raus. Okay. Ich habe nur noch Feuersturm. Ja, ich sollte mich zur Treppe aufmachen. Ich glaube, elf Ebenen hat die Lapis -Höhle, wenn ich es richtig habe. Das war das Kind auch voll geil, wenn man das nicht kennt. Aber so, oh, wie viel Ebene hat dieses Ding. Oh, ich bin voll. Ich will nicht sterben. Er ja, hat Verwurzel, da kann sich nicht mehr bewegen. Da ist die treppe Yeah. Ja, es ist schon ein bisschen. Also, ich meine, klar, es ist ein Kinderspiel. Und damals als Kind hat mich das voll geflasht, was für ein Arschlochgänger ist. Jetzt denke ich mir einfach, was für ein Arschloch eigentlich alle Bewohner sind. Dass sie dem Typen einfach mal so glauben, mich verjagen und danach kommt so: Ja, es tut mir alles so leid. Ich wusste ja, dass du es nie bist. Sorry für den Spoiler. Aber ja, wir kommen natürlich zurück. Ich meine, es ist ein Kinderspiel. Ich kann nicht sagen, ja, du bist jetzt verstoßen und du bist für immer draußen. Niemand will dich. Obviously. Das wäre ja voll da ja, auf jeden Fall, da kommt noch was. Natürlich kommen wir zurück. sich krieg ich sicher gleich einen Giftpuder ab. Natürlich Gift ich Giftpuder Ich verbrenne dich, du Bitch. Brenn. Auf zur Treppe. Ja, will ich. Erfahren. So, jetzt kann ich Auto-Aim reinmachen, dann macht er ihn fertig und ich laufe von selber weiter. Zehn Magen haben wir noch. Ah ja, und ab hier gibt es dann auch zum ersten Mal richtige Wetter. Jetzt haben wir noch das Wetter klar, das ist noch ganz cool. Später gibt es dann richtig ekliges Wetter. da beide nicht getroffen. Ich brauche unbedingt. Geil. Stimmt, das ist ja eine Drachenattacke? ich Idiot. So, jetzt. Jetzt über den einfach. Da drüben wir noch ein Item, aber ich glaube, das brauche ich gar nicht momentan. Ich gehe lieber weiter. Ach, doch, mehr als elf. Ich weiß auch nicht, ob Eisenschweif auf gekka noch gut ist. Eigentlich schon. Aber das Problem ist, dass die Pokémon, die damit fertig machen kann, kann ich eigentlich auch mit anderen Attacken fertig machen. Also halt Feen-Pokémon vielleicht. Und so viele Feen. Feen haben wir meistens Doppeltypen. Von daher kann ich eigentlich über die Doppeltypen recht viel ausgleichen. Ach, Ach komm, leck mich. Hier, schneid ich auf. Ja, ich will die Items mitnehmen, trotzdem. Ihm halt alles später gilt Ein großer Dungeon. Ich dachte, es sind vielleicht zwei, drei Räume, aber nie. Hat er überhaupt noch was? Ja, Feuersturm hat er noch. Okay. Den er nie trifft anscheinend. Sa, jetzt. Ja, ich habe den letzten Teil alleine gelaufen. Da wäre nämlich zuerst heilen gegangen. Das wollte ich nicht. Einfach, da geht immer heilen zur Sicherheit. Das ist Priorität über diese Heilfelder. Was eigentlich auch okay ist. Mache ich auch so, wenn ich nicht gerade neben der Treppe stehe halt. Tada. Und meine AP auf 0 sind. Greift jetzt einfach nochmal an damit. Finde ich legitim. Okay, sein Magen ist auf 62, das geht voll klar. Aber ohne Apfel wäre ich jetzt mit beiden leer gewesen. Ich habe das Gefühl, ich finde einfach viel mehr Items als bisher, kann das sein? Also, als im alten Teil. Ja, okay, du musst einen ich weiß. Ja, das war klar. Ja, und ab sofort kann ich halt nicht mehr Offline-Grinding betreiben. Weil es gibt noch einen Path, der Story führt. Außer wir stehen außerhalb des da, Toll, danke. Wir stehen außerhalb des Dungeons, dann könnte ich es machen. Aber das erkläre ich dann, wenn ich so weit wäre. Und da muss ich halt ziemlich gutes Timing haben, dass es überhaupt so weit kommt. Wobei, eigentlich würde ich gerne einfach die Lapisode noch fertig machen. Und dann gucken wir auf die Zeit. Ja, okay. Ja, Level Up cool. Ups. sind wir schon so weit. Im ersten Dungeon. Wahrscheinlich ist Ebene 14 gerade so der letzte, der letzte Stock gewesen. Ich hätte das vielleicht machen sollen, bevor ich... Äh, wenn ich gerade in den Stock mehr komme. Also zuerst die Treppe nehmen und dann gucken, ob es überhaupt noch was gibt. Ah, jetzt passt... Ah, komm, weg mich. Weil jetzt passt der Apfel nicht mehr ins Inventar. Ich will jetzt gerade einen Apfel essen und den mitnehmen, aber ist mir zu blöde. Wir gehen jetzt weiter. Wir gehen jetzt einfach weiter, fertig. Okay, 14 20, 12. Also ich dachte, Ebene 12 ist so das, das Ende, also bei Ebene 11 die Treppe ist fertig, aber nee. Anscheinend 14. Uh, endlich haben wir eine Höhle hinter uns. Aber wo sind die Pokémon, die uns die ganze Zeit verfolgt haben? Hey, da drüben. Seht ihr, da sind sie ja, da drüben. Fang da, die. Ah, da kommen sie, lauf. Ja, okay. Stehen bleiben, lass sie nicht entwischen. Sie warten doch nicht wirklich, dass wir stehen bleiben und auf sie warten. Können die alle fertig machen, wahrscheinlich. Oh nein, da. Wahrscheinlich nicht. Ja, das ist jetzt ein Problem, aus Gekabon, ne? Das, das ist der Feuerberg. Sieh mal, all die Lava, die aus dem Krater fließt. Ob wir hier überhaupt weiterkommen? Sie werden uns bald eingeholt haben. Was sollen wir nur tun, Adi? Seht mal, da sind sie! Schnappt sie euch! Uns bleibt nichts anderes übrig. Komm, geh mir, Adi! Jawohl. Seht, da laufen sie. Sie wollen zum Feuerberg. Sind die verrückt? Der Feuerberg ist doch, Feuerberg ist doch vollkommen unerforscht. So weit ist doch nie jemand vorgedrungen. Da will ich nicht hin. Es hilft alles nichts. Nur die Mutigen setzen die Verfolgung fort. So Mist, wo sind sie hin? Sie müssen da sein, haltet eure Augen offen. Cool. Ich glaube, sie sind weg. Okay. Puh, ich glaube, wir sind ihnen entkommen. Aber wir können uns nicht ewig verstecken. Wir müssen durch diesen Berg durch. Lass uns weitergehen. Sobald du soweit bist, Adi. Ja, ich bin jetzt bei 26 Minuten. Also ich lagere mal Items. So viele Äpfel brauche ich dann trotzdem nicht. Top Ether kann ich auch eigentlich verzichten. Euch brauche ich sowieso nie. Das ist Schwachsinn. Brauche ich alles nicht. So. Nur eben, das Geld kann ich halt nicht lagern. Das heißt, ich schleppe jetzt einfach 1500 rum bis jetzt schon. Schick. Gehe ich noch rein? Ja, wir können uns jetzt hier entscheiden. Ja, klar. In welche Richtung sollen wir? Feuerberg ist natürlich der Berg zum drüberkommen. Felspfad ist ein drei stockwerk hohen Dungeon, glaube ich, zum ein bisschen leveln. Einfach mal so nebenbei, das heißt, wenn ich noch spielen würde, würde ich da weitermachen. Wir beenden jetzt mal die Folge. Ich glaube, die erste Folge, die unter eine halbe Stunde geht, oh, geht gar nicht. Aber wir beenden jetzt trotzdem. Ich bedanke mich für's Zuschauen, Hoffe, euch hat's gefallen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mein Name ist Adrian, alles von mit zucker. Cheerio!